Roulette-Permanenzen richtig deuten und gewinnen Guten Tag, mein Name ist Georg Liebering. In diesem Video auf meinem einzigen echten YouTube-Kanal kläre ich Sie heute darüber auf, wie Sie Roulette-Permanenzen richtig deuten und mit dem Wissen in der Spielbank oder Online-Casino mehr Geld gewinnen können. Die gefallenen Zahlen sind und bleiben der Grundpfeiler, auf dem jedes herkömmliche Roulette-System aufbaut, auf dem alle Hoffnungen ruhen. Wie Sie hören, spreche ich mit meiner eigenen Stimme und nicht mit einer Computerstimme. Denn das wäre dann nicht ich, sondern nur jemand, der vorgibt, ich zu sein. Auf meiner Webseite der Trend.com finden Sie auch ein kostenloses E-Book mit vielen Tipps und Tricks für Anfänger und fortgeschrittene Spieler, sowie ein seriöses Roulette-System ohne Verdoppeln für kleine, aber dauerhafte Gewinne. Bilden Sie sich selbst ein Urteil über meine Fachkenntnisse. Es gibt kein qualitativ vergleichbares E-Book im ganzen deutschsprachigen Raum. Rein mathematisch betrachtet ist jede geworfene Roulette-Kugel deren Ergebnis sich in der Permanenz widerspiegelt, ein isoliertes Ereignis. Und die kommenden Kugeln orientieren sich nicht an der Vergangenheit. Es ist dem Zufall also von der Mathematik her egal, was vorher geschah. So die herkömmliche Meinung. Aber das basiert auf dem ganz großen Ganzen, der sozusagen unendlichen Berechnung. Man muss das Wesen der Permanenz aber verstehen und kommt dann zu vielen interessanteren Schlüssen. Denn es gibt zwei Aspekte, die diese eintönige Weisheit etwas zurechtweisen und auch ausschmücken. Die Lebensspanne des Spielers und die persönliche Permanenz. Natürlich ist es mathematisch möglich, dass Rot hundertmal hintereinander fällt und die Spieler über Stunden weg verwundert die Permanenzanzeige bestaunen. Die Zeitungen, das Fernsehen, Radios, sie alle würden darüber berichten. Es ist mathematisch aber genauso möglich, dass, nachdem Sie einen schön bequemen Liegestuhl an die Straße vor Ihr Haus stellen und sich hineinlegen, um den Verkehr zu beobachten, 50 grüne Autos hintereinander an Ihnen vorbeifahren. Keine weißen, keine roten, keine blauen, nur grüne. Sie können wahrscheinlich Jahrzehnte an der Straße ausharren und das Szenario wird niemals eintreten, obwohl die Mathematik sagt, jeden Moment kann es passieren. Oder eben in 10.000 Jahren. So verhält es sich auch mit der roulette permanenz Einige Spieler prüfen die Stabilität ihrer Systeme über Jahrzehnte. Millionen und Millionen von gefallenen Würfen werden herangezogen, um sie auf Tauglichkeit bezüglich einer bestimmten Roulette-Strategie zu testen. Und zwar durchgehend. Nicht einmal an Pausen für eventuelle Toilettengänge oder Zeit, um an einer Tasse Kaffee zu nippen, wird gedacht. Oder dass vielleicht jemand noch arbeiten muss und erst abends anfangen kann zu spielen. Nein. Einfach durchtesten. Die ganze Permanenz. Auf Teufel komm raus. Aber wer bitte schön spielt denn überhaupt Millionen von Kugeln in seinem Leben? So alt wird doch niemand. Sie müssten Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren in den Casinos verweilen, um solche Permanenzstrecken erleben zu können. Aber das geht eben einfach nicht. Die Mathematik kennt kein Lebensalter. Sie schon, nicht wahr? Dadurch sind überlange Endlosprüfungen von Permanenzen statistisch zwar interessant, besitzen aber nicht die geringste Aussagekraft für die Wahrscheinlichkeit in der Lebensspanne eines Spielers. Wenn eine Roulette-Taktik während einer Endlosprüfung eine Talfahrt von einigen Zehntausenden Würfen hinnehmen muss, sind das auf ein Spielerleben umgerechnet Jahre, in denen die Durchstrecke anhält. Für den endlosen Zufall nur ein Wimpernschlag, für den Spieler eine psychologisch unüberwindbare Endlosstrecke des Packs, die er sich nicht erklären kann und die in den sicheren Ruin führt. Die riesige Gewinnwelle nach den 10.000 Kugeln in der Endlosprüfung erlebt er vielleicht gar nicht mehr. Aufgrund des Alters oder weil er resigniert das spielen aufgibt wie es leider so oft der fall ist so eine massive durchstrecke kann direkt zu anfang der karriere auftauchen oder auch niemals nicht einmal nach jahrzehnten daraus kann man schlussfolgern dass je länger die permanenzstrecke ist die geprüft wird umso unrealistischer werden die ereignisse für das reale spiel wegen der eigenen lebensspanne man muss jeden spieltag einzeln erkämpfen und höchstens über ein oder zwei wochen die unmittelbaren ereignisse analysieren alles andere ist abseits der Lebensrealität, reine, grüne Autos, Mathematik. Verstehen Sie mich nicht falsch, Permanenzen sind wichtig und notwendig für Prüfung, aber wie alles beim Roulette müssen Sie klug eingesetzt werden und Sie sind wertlos, ohne die Einbindung der persönlichen Permanenz. Die persönliche Permanenz ist Ihr persönliches Glück und Unglück, das Ergebnis Ihrer Treffer und Nieten aller mit echtem Geld getätigten Einsätze am Roulette-Tisch. Sie können hier nicht weglaufen, Sie nicht austricksen, und schon gar nicht dürfen Sie die persönliche Permanenz ignorieren. Sie ist ebenso real wie die Mathematik, bringt diese aber kurzfristig immer wieder ins Stolpern, auf jeden Fall ins Staunen. In meinem E-Book auf dertrend.com schildere ich das sehr ausführlich. Die persönliche Permanenz ist auch ein wichtiges Element, um die Gewinnsicherheit meines eigenen Systems zu steigern, denn ich habe mich mit diesem Phänomen schon vor langer Zeit positiv arrangiert. Wenn Sie eine Roulette-Permanenz über 400 Würfe mit nach Hause nehmen, letzten Spieltag aus dem Casino, aber sie haben nur 80 davon real gesetzt, dann sind diese 80 Würfe ihre reale persönliche Permanenz nur das Ergebnis von Plus und Minus diese 80 Kugeln ist echt. Fiktiv gebuchte Einsätze in den anderen 320 Würfen sind Selbsttäuschung und völlig irrelevant. Mit ein Grund, warum alle rein auf fiktive Signale ausgerichteten Systeme scheitern und ebenso alle Verdopplungsstrategien, die versuchen, mit der Brechstange das Pech ins Glück zu wenden was regelmäßig in der Katastrophe endet. Roulette-Permanenzen sind ein gutes Lehrmaterial, um Überraschungen zu vermeiden und um zu lernen, was in der Wahrscheinlichkeitsrechnung möglich ist. Für einen strategischen Spieler sind sie wichtig, aber der professionelle Spieler weiß, dass seine eigene Lebensspanne begrenzt ist und man darum niemals alle mathematischen Möglichkeiten erleben wird. Und er weiß, dass nur die persönliche Permanenz die wahre Permanenz ist, mit der er arbeiten muss, denn fiktive Gewinne nützen ihm nichts und fiktive Verluste sind ebenso nichts wert. Diese Weisheit spiegelt sich auch in meinem seriösen System der Trend wieder, welches ich immer noch selbst spiele. Abonnieren Sie bitte diesen Kanal, um auch in der Zukunft über solche Wahrheiten informiert zu werden. Klicken Sie dafür jetzt rechts oben auf mein Bild. Oben um links können Sie ein anderes Video anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Glück. Georg Liebering